möchte ich conceptual models und natural mappings etwas genauer erläutern das sind zwei begriffe die im ersten moment etwas sperrig wirken und man weiß auch vielleicht gar nicht genau was sich dahinter verbirgt aber im prinzip wenn man sie richtig einsetzt beantworten sie die frage die ich hier als untertitel habe was ist eigentlich wofür ja also etwas konkreter welches information äh, interaktionselement muss ich denn eigentlich verwenden um eine bestimmte interaktion mit einem system zu erreichen die Begriffe Conceptual Models und Natural Mappings sind tatsächlich schon etwas älter. Sie wurden von Donald A. Norman bereits im Jahr 1986 geprägt, in mehreren Papern, die er hatte und auch vor allem in dem Buch The Design of Everyday Things, was damals noch anders hieß, was er bereits zu dem Zeitpunkt in einer ersten Variante herausgegeben hat. Und trotzdem, obwohl es diese Begriffe schon so lange gibt, sind sie eigentlich noch nicht so wahnsinnig bekannt, beziehungsweise auch, was sich dahinter verbirgt und werden dementsprechend auch nicht so weitgehend eingesetzt. Und das, sehen tatsächlich so ist, werden wir dann auch gleich noch an dem einen oder anderen Beispiel sehen. Schauen wir uns aber zunächst einmal einen dieser Begriffe an, nämlich Conceptual Models. Bei Conceptual Models muss man so ein bisschen die Gesamtsituation verstehen, in der sich die Mensch-Maschine-Interaktion bewegt. Wir haben auf der einen Seite ein System und dieses System kann beliebig komplex sein. Üblicherweise besteht ein System aus relativ vielen Komponenten, die in irgendeiner Weise miteinander interagieren. Ich habe es jetzt hier mal sehr vereinfacht dargestellt, also Komponente A, die zum Beispiel mit Komponente B interagiert. Gleichzeitig hat ein solches System eine Schnittstelle nach außen, die dafür da ist, dass Nutzerinnen und Nutzer mit dem System interagieren können. So. Diese Schnittstelle verbirgt natürlich die Komplexität des Systems von vor dem Nutzer oder vor der Nutzerin. Was die Nutzerinnen und Nutzer nur sehen, ist letztendlich die Schnittstelle. Und diese Schnittstelle bewirkt, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein sogenanntes System-Image bekommen. Das heißt, sie bekommen nur ein Bild des Systems, was für sie nach außen transportiert ist. Sie können nicht sehen, wie das System im Detail funktioniert. Letztendlich möchten das die Nutzerinnen und Nutzer auch gar nicht, weil es ja teilweise sehr komplex ist und sie gar nicht jedes Detail kennenlernen möchten. Sie möchten dementsprechend sowieso eine vereinfachte Sache sehen, aber es ist eben ganz wichtig, dass wir wissen, es gibt hier auch tatsächlich nur ein vereinfachtes Bild, was den Nutzerinnen und Nutzern mithilfe der Schnittstelle präsentiert wird. Und aus diesem vereinfachten System Image, da bilden sich die Nutzerinnen und Nutzer ein erstes Conceptual Model, das ist nämlich das sogenannte User Model. Das heißt, die User, also Nutzerinnen und Nutzer, bilden sich im, im Kopf ein Bild darüber oder eine Idee darüber oder ein Modell darüber, wie das System wohl intern grundlegend funktioniert. Weil das nicht ganz so einfach greifbar ist, versuche ich das Ganze jetzt einfach nochmal an einem etwas besseren Beispiel darzustellen. Das ist hier so die eher generische Darstellung. Etwas konkreter nutzen wir jetzt einfach mal als System eine Kaffeemaschine und zwar so eine Kaffeemaschine, die halt auch direkt Bohnen malen kann. Also so ein Kaffeeautomat, wo man Wasser einfüllt, wo man Bohnen einfüllt und dann kommt zum Schluss irgendwie Kaffee raus. Was in der Maschine passiert, ist tatsächlich relativ komplex. Wir haben auf der einen Seite natürlich erstmal den Bereich, wo es um die Bohnen geht. Die Bohnen werden zum Beispiel gemahlen. Dafür haben wir diverse Komponenten, die da miteinander interagieren. Dann werden, wird äh, das Pulver, was daraus entsteht, in die Brühkammer gefüllt. Dann wird die Brühkammer in irgendeiner Form zusammengepresst. Also das Pulver wird gepresst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja das Wasser haben und das Wasser muss natürlich aufgehitzt werden. Ähm, durch ein, meistens ist das eine Art Durchlauferhitzer, der da drin ist. Und dann wird das erhitzte Wasser das wird dann tatsächlich durch das Pulver in der Brühkammer durchgepumpt, um dann vorne aus der Kaffeemaschine herauszulaufen als Kaffee, den wir uns dann vorstellen. Tatsächlich ist das jetzt hier immer noch eine sehr vereinfachte Darstellung. Also so eine Kaffeemaschine intern, also so ein Kaffeeautomat funktioniert natürlich noch viel komplexer. Da gibt es ganz viele Ventile, die da in irgendeiner Form gesteuert werden müssen. Es gibt auch Sensorik, die überprüft, ob zum Beispiel jetzt genügend Pulver gemahlen wurde, ob der Anpressdruck passt und so weiter. Also da ist richtig viel Technik drin von der wir Nutzerinnen und Nutzer aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel wissen möchten, denn uns geht es hier ja erstmal hauptsächlich darum, Kaffee zu bekommen. Gut, aber auch ein solches komplexes System wie ein Kaffeeautomat hat dann dementsprechend eine Nutzerschnittstelle, über die dann die Nutzerinnen und Nutzer mit der Kaffeemaschine interagieren können. Und natürlich zählt zu der Schnittstelle ein bisschen mehr, als das, was ich jetzt hier darstelle, aber in erster Linie muss man über diese Schnittstelle Bohnen und Wasser in die Maschine einfüllen und was dann zum Schluss bei rauskommt, ist hoffentlich Kaffee. Natürlich muss man auch irgendwo mal noch einen Knopf drücken, das lasse ich jetzt hier der Einfachheit halber mal weg. Das heißt, wenn wir jetzt die Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite dieser Schnittstelle haben, die dann sehen, ich muss da Bohnen einfüllen, ich muss da Wasser einfüllen und zum Schluss kommt Kaffee bei raus, dann könnten sie sich letztendlich ein wirklich sehr vereinfachtes User-Model bilden, nämlich also Bohnen plus Wasser ergibt Kaffee, wenn ich dieses Gerät bediene. Das ist wie gesagt immer noch eine eine sehr vereinfachte Darstellung, weil die Nutzerinnen und Nutzer bekommen tatsächlich über die Schnittstelle noch ein bisschen mehr mit. Sie bekommen zum Beispiel mit, dass irgendwo so ein Malwerk läuft. Das hört, hört man immer und dann geht man natürlich davon aus, also irgendwie muss ja aus diesem Kaffee, also aus diesem Kaffeebohnen muss ja irgendwas werden, äh, was dann hinterher, äh, wo der Kaffee dann durchfließen kann. Ja, Zumal man ja auch meistens so die Kaffeereste rausholt und dann sieht man, das ist dann Pulver. Das heißt, irgendwie wissen die Nutzerinnen und Nutzer dann auch, okay, also aus den Bohnen wird irgendwie Kaffeepulver gemacht, wahrscheinlich durch dieses Mahlwerk, was da drin ist und so weiter. Das heißt, im Prinzip ist die Schnittstelle komplexer. Dementsprechend können die Nutzerinnen und Nutzer sich auch ein etwas komplexeres User-Model bilden. Aber Tatsache ist, selbst über diese weiteren Details werden die Nutzerinnen und Nutzer niemals ein, eine vollständige Information davon bekommen, wie das System intern funktioniert. Das heißt, sie haben immer noch nur ein Modell darüber in ihrem Kopf, wie es potenziell funktioniert oder welche Elemente potenziell ähm, zu, dem, ähm, ja, zu dem Gerät innerhalb des Gerätes dazugehören. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, das Users-Model ist eines der Conceptual Models. Es gibt noch ein weiteres Modell, auf das ich jetzt in der nächsten Grafik nochmal eingehen gehen möchte. Wir haben also irgendwo ein komplexes System. Und wenn sich dieses komplexe System in Entwicklung befindet, dann ist es natürlich so, dass sich irgendjemand darüber Gedanken machen muss, wie sieht das denn jetzt an der Schnittstelle aus. Ich habe jetzt hier mal gesagt, es gibt dann ein Design-Team, was dann üblicherweise die Nutzerschnittstelle ähm, definiert. Es ist vielleicht nicht nur ein Design-Team, sondern da sind äh, vielleicht auch also ja, unterschiedliche Arten von Designern, also vielleicht auch Interaktionsdesigner dabei. Aber allgemein, gerade im englischen Sprachraum, spricht man dann hier vom Design-Team. Und das Design-Team hat jetzt eine erste Aufgabe. Es muss nämlich überlegen, wie kann ich bei der bei dem Wissen über das vollständige System, was es also tut und wie es funktioniert, ein Modell entwickeln, was potenziell von den Nutzerinnen und Nutzern richtig verstanden wird. Und das ist ein Modell, das nennt sich Design Model. Das ist das andere Conceptual Model, von dem wir hier reden. Das heißt, die Designer überlegen sich ein Design Model. Was sind also die Dinge, die wir nach außen transportieren müssen? Und aus diesem Design Model bilden sie dann, das System-Image, also ganz konkret die Elemente der Nutzerschnittstelle, die dann für die Nutzerinnen und Nutzer nach außen getragen wird. Das heißt, die Designer haben schon eine vereinfachte Darstellung von dem, was tatsächlich in dem komplexen System passiert, in ihren Köpfen bzw. in ihren Entwürfen drin. Sie versuchen, das Ganze schon zu vereinfachen und übersetzen das dann in ein System-Image, was dann hoffentlich diese Vereinfachung, die sich die Designer gedacht haben, dann auch repräsentiert. Jetzt kommt aber das Nächste, die Nutzerinnen und Nutzer, das hatten wir ja eben schon angesprochen, die sehen nur das System-Image und versuchen dann aus diesem System-Image heraus, sich das Users-Model zu bilden. Und jetzt haben wir hier natürlich Möglichkeiten der äh, Probleme. Ja? Also wir haben so eine Art stille Post. Aus dem komplexen System bilden die Designer ein design -Model, was irgendwo schon eine Vereinfachung darstellt. Aus diesem design -Model bilden die Designer dann ein System-Image, was wiederum nicht hundertprozentig dem entsprechen kann, was vielleicht im Design-Model drin ist. Und aus diesem System-Image, das kann ja wiederum etwas falsch verstanden werden und daraus bildet sich dann ein users model was nochmal nicht dem entspricht, was ja tatsächlich existiert. Und hier kann es nun wirklich auf dem gesamten Weg passieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein falsches Verständnis von dem bekommen, wie das System funktioniert. Und ein solches falsches Verständnis kann natürlich fatal sein. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Kaffeemaschine aufgrund der ganzen Dinge, die ich da so ja, dargestellt bekomme über die Nutzerschnittstelle hinterher nicht denke, dass ich da Kaffeebohnen einfüllen soll, sondern dass ich da vielleicht Kaffeepulver einfüllen muss an der Stelle, dann habe ich natürlich ein Problem. Denn das wird ja dann nicht funktionieren. Das heißt, ich würde die Maschine an der Stelle falsch bedienen. Oder wenn, dass ich vielleicht vermute, dass man mit der Maschine gar keinen Kaffee kaufen kann, sondern Tee mal ganz platt gesagt. Also, dass die Maschine eigentlich was ganz anderes macht. Dann habe ich eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was das System eigentlich kann und wie es tatsächlich funktioniert und dem, was die Nutzerinnen und Nutzer erwarten. Und das sollte man verhindern, indem man eben auf, also sich erstmal dieser ganzen Sache bewusst ist, also auch diesem gesamten Übersetzungsprozess bewusst ist und dann versucht einfach diesen Übersetzungsprozess mit so wenig wie möglich Fehlern auszustatten und das kann man auf unterschiedliche Weise erreichen, vor allen Dingen eben darüber, dass man hinterher evaluiert, ob die Nutzerinnen und Nutzer denn auch alles so verstehen, wie man sich das vorstellt. Aber es ist wie gesagt hier ganz wichtig, diesen Ablauf dann mal zu kennen. Gut, soviel zum Thema Conceptual Models, damit kennen Sie jetzt den Begriff und wissen damit auch was anzufangen und wissen auch äh, um die stille Post, die da gegebenenfalls stattfinden kann. Jetzt schauen wir uns als nächstes noch die Natural Mappings an, die nämlich tatsächlich auch helfen können, um vielleicht ein, zwei Probleme, die bei den Conceptual Models dann auftreten können, von vornherein zu vermeiden bzw. zu beheben. Gucken wir uns das etwas genauer an. Bei Natural Mappings geht es darum, dass wir einen natürlichen Bezug zwischen System und einem bestimmten Bedienelement für dieses System herstellen wollen. Ein solcher Bezug kann zum Beispiel über die Positionierung hergestellt werden, aber man kann es letztendlich auch anders gestalten, zum Beispiel indem man die Farbgebung entsprechend anpasst oder auch die Form entsprechend anpasst. Das, was ich jetzt hier in dem nächsten Beispiel mal darstelle, ist dann ein Natural Mapping, was ich hauptsächlich auf die Positionierung bezieht und die Positionierung ist eigentlich auch einer, also mit das zentralste Element beim Natural Mapping. Damit Sie verstehen, was Natural Mapping eigentlich bedeutet, möchte ich erstmal darstellen, wie sieht es aus, wenn kein Natural Mapping tatsächlich vorherrscht. Das, was ich hier dargestellt habe, ist ein typischer Herd mit entsprechend vier Herdplatten und was wir üblicherweise heutzutage an solchen Herden haben, ist, dass wir Interaktionselemente haben, mit denen wir die einzelnen Herdplatten einschalten können. Und das sind dann zum Beispiel solche Rotationsknöpfe, die vorne an dem Herd angebracht sind, mit dem man dann den, die einzelnen Platten an- und ausstellen kann. Was ich hier bewusst mal nicht gemacht habe, ist, ich habe mal bewusst nicht die ganzen Icons, die üblicherweise um diese Knöpfe drumherum dargestellt sind, mit dargestellt. Denn jetzt kann ich Ihnen einfach mal die Frage stellen, welcher Knopf ist denn für welche Platte? Und wenn Sie sich das Ganze ansehen, dann stellt ihn, äh, äh, stellen Sie vielleicht fest, hm, so richtig weiß ich das nicht. Also ich könnte jetzt vielleicht vermuten, dass der ganz linke Knopf vielleicht für die Platte links unten ist, aber vielleicht ist er auch für die Platte links oben. Vermutlich eher nicht für die Platte rechts unten, aber prinzipiell kann ich es auch nicht hundertprozentig sagen. Ich würde zumindest vermuten, dass die beiden linken Knöpfe für die linken Platten sind, die beiden rechten Knöpfe für die rechten Platten, aber es bleiben immer noch mehr Möglichkeiten als äh, eine eindeutige Zuordnung hier übrig. Ja. Und das liegt einfach daran, dass hier das Natural Mapping fehlt. Es ist nicht vorhanden. Wir wissen nicht genau, welcher Knopf mappt denn jetzt zu welcher Platte. Das kann man aber tatsächlich erreichen, indem man die Knöpfe vielleicht etwas anders ansortiert. Dann braucht man auch keine Icons, die einem das irgendwie verraten, sondern einfach nur durch die Position der Knöpfe könnte man da etwas verbessern. Und eine folgende Anordnung der Knöpfe würde hier sicherlich schon weiterhelfen. Wenn ich also die Knöpfe hier so anordne, wie auch die Platten angeordnet sind, dann kann ich sicherlich schon etwas besser zusortieren, welcher Knopf potenziell wofür ist. Also dass der Knopf links oben vermutlich zur Platte links oben gehört, ist jetzt deutlich wahrscheinlicher oder deutlich eher vermutet, als das vorher noch bei der Darstellung war. Aber auch diese Positionierung kann natürlich noch so ein bisschen Probleme mit sich bringen, weil wir immer noch keinen ganz direkten Bezug zwischen den Platten und den Knöpfen haben und man könnte den Bezug tatsächlich noch verbessern. Und dafür kann man die Knöpfe einfach nochmal anders ansortieren, indem man nämlich die Knöpfe neben die jeweiligen Platten anordnet, wo sie dazugehören. Also jetzt hier der Knopf links oben, dann auch neben seiner Platte die er dann auch bedient und das gilt dann eben letztendlich auch für alle anderen Knöpfe. Das heißt, wir haben hier eine relativ natürliche Zuordnung von den Knöpfen zu den einzelnen Platten und was wir hier dann auch gleichzeitig noch mitverwendet haben, sind auch die Gestaltgesetze, die ich in einem anderen Video noch entsprechend erläutere, denn wir haben hier dann bei dieser Lösung tatsächlich noch die Nähe zwischen den Objekten, die zusammengehören, verringert und zwar auf ein Minimum verringert, also die Knöpfe sind direkt neben den Platten, die sie jeweils bedienen und damit ist für die Nutzerinnen und Nutzer eine Zusammengehörigkeit noch klarer. Das kann man sicherlich grafisch jetzt auch alles noch ein bisschen besser darstellen, dass die Zusammengehörigkeit noch klarer wird, Ja, aber Sie sehen, über so Natural Mapping kann man Zusammenhänge herstellen, die sonst immer nur über irgendwelche Icons hergestellt werden. Es gibt auch noch eine andere Variante, wie man ein Natural Mapping jetzt in diesem Bereich mit dem Herd darstellen könnte, das habe ich auf der folgenden Folie nochmal dargestellt. Das ist nämlich, wenn Sie das Ganze so anordnen, wenn Sie also die Herdplatten nicht im Quadrat anordnen, sondern auch in einer gewissen Reihenfolge und dann die Knöpfe dazu ebenfalls in einer Reihenfolge sind. Auch hier kann man jetzt vermuten, dass der Knopf ganz links wohl zu der Platte ganz links gehört und der nächste Knopf dann zu der nächsten und so weiter und so fort, weil einfach auch auf, bei beiden eine gewisse Reihenfolge gegeben ist. Aber man sieht natürlich, das würde die ähm, die Herdplatte so ein bisschen unaufgeräumter aussehen lassen. Sie wäre natürlich auch entsprechend breiter, um immer noch die gleiche Größe dort unterzubringen. Aber letztendlich könnte man darüber auch ein Natural Mapping erreichen. Jetzt ist allerdings noch ein weiterer Punkt zu berücksichtigen. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit nur von einer Anordnung gesprochen, ja? also dass es darum geht, wie sind jetzt die Knöpfe angeordnet, sodass man versteht, welchen, ja, welches Element des technischen Gerätes sie potenziell bedienen. Es gibt aber auch noch weitere Dinge, die bei Natural Mapping eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist es ja so, wenn wir an diesen Knöpfen drehen wollen, dann möchten wir üblicherweise die Temperatur anheben ja? oder wir möchten die Temperatur absenken. Und wir müssen aber die Knöpfe drehen. Ja? Und deswegen steht an den Knöpfen auch immer noch dran, in welche Richtung muss man sie praktisch drehen und äh, welche Position der Knöpfe potenziell welcher Temperatur entspricht, auch das könnte man tatsächlich ja vernachlässigen oder könnte man weglassen, wenn man auch bei den Knöpfen ein Natural Mapping beachten würde, nämlich dass man keine Drehknöpfe hat, wo vielleicht nicht ganz klar ist, in welche Richtung muss ich drehen, um die Temperatur zu erhöhen oder äh, zu, also ja, zu verringern. Sondern indem wir eine andere Art von Knöpfen verwenden, nämlich in dem Fall Schieberegler. Ich habe das Ganze mal hier nochmal dargestellt. Hier hätten wir jetzt praktisch zu jeder Platte zugeordnet einen entsprechenden Schieberegler. Und dann ist ganz klar, wenn wir den Regler nach oben regeln, dann erhöhen wir auch die Temperatur. Und wenn wir den Regler nach unten regeln, verringern wir die Temperatur. Das kann man natürlich dann auch einrastend machen, so ähnlich wie das bei diesen Drehknöpfen der Fall ist. Aber. Wir bräuchten unter Umständen nicht mehr unbedingt die Beschriftung, in welche Richtung jetzt tatsächlich der Knopf zu drehen ist, damit wir die Temperatur erhöhen oder nicht, weil wir es hier über das Natural Mapping aus dem Interaktionselement selbst heraus relativ gut wahrnehmen können. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo das Natural Mapping teilweise ganz gut funktioniert, auch so ein bisschen auf die Interaktionselemente bezogen wenn Sie zum Beispiel in einem Auto sitzen und dann am Lenkrad drehen, dann ist es so, dass Sie, wenn Sie das Lenkrad nach rechts drehen, auch nach rechts fahren und wenn Sie das Lenkrad nach links drehen, auch nach links fahren. Das ist ein typisches Natural Mapping, was relativ gut funktioniert. Jetzt ist natürlich immer noch so der Punkt, ähm, warum passt das jetzt mit dem nach rechts drehen und nach links drehen? Gut, man muss auch ein bisschen sagen, richtig passend wäre es, auch wieder einen Schieberegler zu haben, den man nach rechts schiebt um nach rechts zu fahren und nach links schiebt, um nach links zu fahren. Das wäre ein noch besseres Mapping. Hier haben wir wieder so ein bisschen eine Drehbewegung, die in irgendeiner Form eine Richtung vorgibt. Aber das hat sich bei ähm, uns Menschen tatsächlich mittlerweile über die Jahre etabliert. Wir verstehen, wenn wir etwas nach rechts drehen, dann geht es um rechts. Und wenn wir etwas nach links drehen, geht es um links. Und daher passt das äh, relativ gut. Vielleicht ist es auch, weil sich der obere Punkt des Lenkrades dann entweder nach rechts oder nach links bewegt, sodass das auch in irgendeiner Form ein, ein, ein gutes Mapping darstellt. Ähnlich gut funktionieren tatsächlich solche Belangungsregler an ähm, Stereoanlagen, wie wir sie ähm, häufig haben, wo sie also zum Beispiel sagen können: Ich möchte den Ton etwas mehr auf dem rechten Lautsprecher haben oder ich möchte ihn mehr auf dem linken Lautsprecher haben. Gleiches Prinzip. Ja. Wo es übrigens genau nicht funktioniert, das ist in einem negativen Beispiel, was ich hier habe. Wenn Sie nämlich ähm, auch einen Drehregler verwenden, um zum Beispiel zwischen vorne und hinten die Lautstärke bei einer Double-Surround-Anlage zum Beispiel zu verändern, dann funktioniert das nicht mehr ganz so gut, weil nicht ganz klar ist, wo es denn jetzt vorne und wo es hinten, wenn sie daran drehen. Ja, Vorne könnte jetzt links sein, vorne könnte jetzt aber auch rechts sein. Das heißt, da haben wir kein Natural Mapping. Da müsste man zumindest den Regler anders anordnen, so dass man nach vorne und hinten regeln kann. Ja, Oder man könnte zum Beispiel, es gibt manchmal so versenkte Drehregler, die man, das ist so ähnlich wie so ein äh, Scrollrad in einer Maus, das ist ja auch so ein bisschen versenkt. Ja. Wenn man jetzt einen Regler hätte, der ist waagerecht angebracht, dann ist klar, wenn man den hin und her bewegt, dann ist es rechts, links. Und wenn man einen senkrecht macht, dann würde es mit vorn und hinten noch relativ gut passen. Nicht ganz perfekt, aber immer noch deutlich besser, als wenn man so einen Drehregler hat. Es gibt noch ein paar andere äh, negative Beispiele, die man benennen könnte. Ich habe äh, hier nochmal den, äh, als Beispiel solche Rückenlehnen und Kopfstützen, die erst nach vorne geklappt werden müssen, um sie dann nach hinten zu klappen. Das kann ich auch ganz kurz erläutern. Ähm, ich habe zu Hause tatsächlich eine Couch. Die hat so eine Rückenlehne, die kann man ganz nach unten klappen, wenn zum Beispiel jemand auf der äh, Couch schlafen soll, übernachten soll, was manchmal bei Gästen der Fall ist. Und um die Lehne wieder hochzuklappen, kann man einfach an ihr ziehen. Das passt also. Ich möchte die Lehne ja hoch haben, also ziehe ich einfach an ihr und sie klappt dann hoch. Wenn ich sie dann aber in einer bestimmten Position habe und möchte sie wieder ganz nach unten legen, dann ist es nicht so, dass ich einfach wieder die entgegengesetzte Bewegung mache, sondern ich muss sie erst ganz nach oben ziehen, um sie dann wieder ganz flach hinzulegen. Und das ist kein wirklich natürliches Mapping, äh, weil es einfach nicht der, der erwarteten Gesamtbewegung entspricht. Ich muss also erst was Gegenteiliges machen, um dann mein eigentliches Ziel zu erreichen. Da passt es also tatsächlich nicht. Und ein anderes Beispiel, was ich letztens hatte, da bin ich an einem, an einem Schrank verzweifelt. Es war ein Schrank, ähm, der hatte zwei Türen, und an den Türen war so runde Knöpfe dran. Und zunächst mal waren die Knöpfe für mich eher so, dass ich sage, da muss ich dran ziehen. Ja. Das funktionierte aber nicht, weil diese Knöpfe tatsächlich, also, man musste sie anscheinend drehen, um den Verschlussmechanismus zu lösen. Ja. Denn das war, da war, man merkte, man zog dran, es passierte einfach nichts. Und dann bin ich davon ausgegangen, okay, ich habe also in der Mitte, die, äh, also die, da wo die beiden Schranktüren aneinander gehen, also diese, diese, diese Nut und äh, ich habe zwei Knöpfe und jetzt würde ich vermuten, dass ich jeweils von der Nut wegdrehe, um die Schranktüren dann zu öffnen. Aber das war eben nicht der Fall, sondern ich musste zu der Nut hindrehen. Das heißt, mein, Konze also mein Conceptual Model, also mein Users Model vom Schrank war, ich habe da ja irgendwas, was anscheinend in diese Nut, also irgendwie in der Mitte vom Schrank irgendwo fixiert ist. Ja, und ich muss dieses, was da fixiert ist, wegdrehen und dafür muss ich die Knöpfe auch nach außen drehen. Und was ich aber eben, wie gesagt, machen muss, ist genau das Gegenteil. Ich musste die Knöpfe nach innen drehen, um das wegzudrehen. Und das passte für mich überhaupt nicht. Also das passte, dieses äh, Mapping passte nicht zu meinem Conceptual Model und dementsprechend hatte ich Schwierigkeiten, den Schrank aufzumachen. Ich habe ihn dann irgendwann noch aufbekommen, aber es war nicht wirklich schön. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so ergangen. Und damit kommen wir letztendlich auch schon zur Übung in diesem Video. In der Übung geht es nämlich darum, dass Sie selber mal überlegen, äh, ob Sie von irgendeinem selbstgewählten Beispiel selber ein Conceptual Model haben und vielleicht auch ein Natural Mapping dort bei dem Beispiel sehen. Und das sollen Sie uns einfach mal erläutern. Also wie ist Ihre Vorstellung von der Funktionalität eines äh, bestimmten Gerätes, also welches Users Model haben Sie? Wie ist das vielleicht unterschiedlich zu dem potenziellen Designers Model? Vielleicht können Sie auch, äh, können Sie auch Vermutungen zum Designers Model einstellen. Das muss aber nicht unbedingt ein technisches Gerät sein. Das kann auch eine Software oder eine Website oder eine App sein. Ähm, wie das Ganze funktioniert, ähm, vielleicht haben Sie auch ein Conceptual Model zum Beispiel von, von so einer Messaging-App wie WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort. Dann sollten Sie erläutern, wie gelangen Sie denn eigentlich zu der Vorstellung, die Sie haben? Also was bringt Sie dazu, Ihr Users-Model zu bilden? Und welche Natural Mappings finden Sie in Ihrem Beispiel, was Sie gewählt haben, und wie funktionieren diese Mappings und worauf wurde hier an dieser Stelle geachtet. Diese Aufgabe kann gegebenenfalls etwas herausfordernd werden, weil Sie sich natürlich selber so ein bisschen hinterfragen müssen. Und Sie müssen so selber ein bisschen im Hinterstübchen kramen und herauskriegen, hmm, was ist das denn jetzt eigentlich? Wie funktioniert das? Wie passt das? Und so weiter und so fort. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß bei der Aufgabe. Es macht sicherlich Laune, mal so ein bisschen sich selbst und seine eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Und ich freue mich schon auf die Besprechung der Übung. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis dann. Tschüss.